Ja, hallo. Wir haben gerade das Aqueduct gekauft. Ich habe voll vergessen, das ist so. Stimmt, wir müssen ja nur Teile reparieren, dass ich am Schluss da durchkomme. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Da gibt es ja Architekten. Habe ich vergessen? Ja, äh, ich habe kein Geld mehr. Aber wie ihr gesehen habt, mein, mein City City's Rich, bitch. Ich hoffe, ich kann mir das noch kaufen. Ich habe einfach mal so die komplette Stadt gekauft hier. Und diesen Stadtteil, soweit ich kann. Weil diese weiße Linie heißt, dass ich da noch nicht hin kann. Ich habe alle Borgias gemacht, denke ich, soweit wie ihr jetzt so gerade seht. Was ich machen kann, soweit, außer den hier. Machen wir später. Äh, Assassin zeige ich euch gleich, was wir haben. Da hinten habe ich mal eben so ein Haus für 35.000 gekauft. Aber nee, wenn ich noch 1700 habe, <lacht> mache ich die Quickport-Stelle statt ins Reiter-Ding. Denn. Ich glaube, ich habe diesen Tunnel noch nicht. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, letzte Folge oder diese Folge war halt ganz viel am Anfang und am Ende, was äh, ich zwischendurch gemacht habe. Das ist okay. Ich wollte es halt nicht alles reinnehmen, weil das waren jetzt doch zwei Stunden fast. Aber es war halt, was ich so erreicht habe. Und meine Gilde geht voll ab. Ich muss noch vier Türen machen, um vier Assassinen freizuspielen und alles andere habe ich. Aber sobald ich ein Assassinen-Gildenhaus Assassin habe, dann. Ah, zum habe ich es nicht gekauft. Habe. Dann zeige ich euch mal kurz, wie das aussieht. Weil momentan sollten die Assassinen auch gleich mal zurückkommen, langsam. Da ja, haben wir eben so 12.000. Easy. Ja, wir kommen recht gut voran. Aber ich hätte noch mehr gemacht, aber dann wurde langsam die Map ein bisschen gesperrt. Deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt mal lieber sonst weiter. Wie ihr seht, ist hier halt auch nicht offen. Also ich müsste ziemlich weit unten sein. Und ich gehe mal davon aus, dass ich diesen Aussichtspunkt deswegen auch noch nicht erreiche. Da aber irgendwie hinkommen muss. Ich bin mal gespannt, wie ich das machen kann. Da müsste hier vorne irgendwo ein Ausgang sein. Ja. Einfach nur noch eine kleine Erinnerung. Ich weiß, die Streams haben wir schon ein paar Mal gehört. Aber wenn ihr das Ganze sehen wollt, also nicht nur jetzt diese zusammengeschnittenen, sondern alles, was ich gemacht habe, dann könnt ihr das jederzeit... Ach, verpiss dich. Ich kann nicht mal rein da. Äh, dann könnt ihr das jederzeit machen auf Zuckerpopel Live oder auf Twitch selbst natürlich. Und auf Zuckerpopel Live findet ihr auch dann eben alle Videos datiert. Heute ist das 7.2. immer noch. Das ist dasselbe Stream wie die letzten Folgen. Ah, hier ist Luigi und ich kann nichts kaufen, weil ich kein Geld habe. Schade. Ah, aber hier ist ein Aussichtspunkt. mir mega leid, ich kann nichts machen. Ich wünschte ich könnte. Oben ist der Aussichtspunkt. Komme ich da überhaupt schon hin? Kann sein, dass ich den noch nicht erreiche, weil ich das Aquädukt noch nicht frei habe. Ich probiere mal kurz hier hochzukommen. Aber ich werde es nicht lange machen, ich werde es wahrscheinlich nachher sein lassen. Ne, da komme ich nicht hoch. Gut. Oder später. Ja, eben, äh, alles auf Zuckerpuppe Live unten verlinkt, wie immer. Und eben, das Stream ist vom 7.2. Einfach, wenn ihr mehr sehen wollt, was wir gemacht haben. Es war nicht langweilig. Ich wollte es halt nur nicht, weil es mehr Farmen und so war. Äh, nicht unbedingt das Video raushauen, zwei Folgen lang. Aber wir haben viel Verschiedenes gefunden, viel Verschiedenes gemacht. Wir müssen Söldner in einen Kampf schicken hier. Wir fangen natürlich direkt... Ah, oh, ja, hier. In der Flüchte das ist das Arschloch. Easy. Hm. So, jetzt kommen meine assassinen Jetzt geht's los hier. ihr seht, habe ich drei Balken-Assassinen-Buddies, die haben fünf Leben unterdessen, das ist ganz gut. Äh, ich kann auch alle, alle drei Gruppen gleichzeitig rufen. Das ist soweit eigentlich ganz stabil. Äh, ich habe immer noch nicht genug. Ich glaube, das letzte von Leonardo kostet irgendwie bis 7000 oder sowas. Kann ich mir gar nicht leisten. Das wäre eine Verschwendung für den Platz jetzt leider. Hab die Hoffnung, dass er da bleibt. Habe ich diesen Quickbot? denn? Ja, habe ich sogar. Cool. Guck mal kurz, wo die nächste Mission ist. Ah ja, direkt nebenan. Nehme ich auch noch Geld davon, ne? Guck mal kurz, dass da alles reinkam. Weil die... ich kann sie von hier aus ja nicht losschicken, habe ich rausgefunden. Aber ich kann sie trotzdem leveln und so. Ja, noch ein Rüstungspunkt. Das sind meine Assassinen, wie ihr seht. Zweit vorne. Der ist neu. So sieht die Truppe aus. Ich habe sie alle in Feuchtland eben Holz eingepa eingepackt, weil das Schwarze finde ich voll geil. Gefällt mir halt besser als dieses schmutzige Weiß hier. Und ab Level 5 kriegen sie dann auch noch eine Pistole sogar ganz cool ist äh, Aufträge ah doch ich kann sie auf Aufträge schicken Lol, okay also Barcelona mal kurz ich schicke mal ein paar Leute los der kann das alleine easy gehört jetzt ein bisschen dazu halt für dieses Spiel da schicke ich auch immer schwächere los wenn das um wie viel geben die Fünfer hier Das so kombinieren dann klappt das so. 21, das ist zu wenig. Ich glaube, zwei oder drei, vielleicht kannst sie machen. Dreier geht sehr gut. So und somit habe ich wieder keine Assassinen bei mir. <lacht> Ja, ich habe trotzdem nur knapp 5.000 gekriegt. Nicht ganz genug. Ich will kein Wissen, wo mein Pony ist, aber... Sorry, Lady. Mal gucken, was ich da machen muss. Aber ja, wie ihr seht, wir kommen vorwärts. Auch wenn wir erst irgendwie Sequenz 4 sind oder so. <lacht> ich gut, wie weit wir sind dafür. Aber ja, ich habe halt zwei Stunden gebraucht, um die ganze Stadt zu kaufen oder so. Also es geht eigentlich voll klar. <lacht> ich würde aber nach dieser Folge dann auch den Stream langsam beenden. Also jetzt noch zu 50 Minuten vielleicht um 7 wie immer. Und ja, ich nutze meistens Wochenende von 2 bis 7 etwa zum streamen. Äh, manchmal so der Woche abends noch. Gestern bis um 8, weil ich COD noch fertig drücken wollte. Aber ansonsten bin ich einfach random abends mal online, wenn ich Bock habe. Aber ja, natürlich ist die Idee schon, dass wir das Spiel dann schon mal langsam durchkriegen. Irgendwann. Aber ich will, wollte halt jetzt unbedingt nach zwischen der Aufnahme noch was kaufen und so, weil ich habe auch gesehen, ich muss 100% Synchro haben bei allem. Das heißt, wir müssen irgendwann am Ende noch synchron. Und ich fühle mich eigentlich ganz wohl so, wie ich es jetzt gemacht habe mit den Snips, die ich gemacht habe. Vor der Zerstörung der Baupläne niemanden töten. Oh je. Ich habe der hat ein Maschinengewehr gebaut. Ja, steht sogar. Wow, ich bin, ich bin gut. Ich wollte gerade sagen, eine Maschine, die innerhalb von Sekunden viele Leute tötet. Klingt nach einem MG. Probier das mal, ob ich das hinkriege. auf jeden Fall nach einer Menge Spaß aus für mich. Und ich darf ja niemanden töten. Ich soll mir vielleicht mal die Map anschauen. Wo sind wir überhaupt? Was ist das für eine Map? Da sind ganze Städte drauf und so und... Ich komme ja da nie wieder hin. Okay, warte mal kurz. Ich bin da. Irgendwo hier muss ich hin. Bin voll hier runter und einmal hier raus gelaufen. Das hat aber ganz gut funktioniert soweit eigentlich. Was machst du, du Idiot? Dieser fette Tank da ist halt ein Problem für mich. Das steht recht scheiße gerade. Ich will natürlich mal probieren, ob er mich hier sieht. Oh, nice Also da kommt hier auf Der hat mich nicht gesehen, sehr gut. Ich war kurz bis da ein bisschen weg ist wieder. Was macht er? Oh oh. Ich nehme da kurz in den Heuballen rein. Okay, das scheint Zauberer zu sein jetzt. Der da oben sucht mich noch, so wie es aussieht. Okay, der läuft weg. Der habe mich nicht gesehen. Das ist ein scheiß Ernst. Danke. ich bin dann Sucht hier aber es ist cool okay der hat mich ja wohl gelassen ich will das durch haben deswegen sucht ich kannst du bitte nicht im und auf das da dankeschön jetzt habe ich es geschafft Ah, ich muss hier. Entdecken werden es wieder erlaubt, voll lieb. Ich würde ja gerade sagen, richtige Assassin's Creed Moment, das ist mir auf jeden Fall Moment Spieler Assassin's Creed. wünsche baut echt gut scheiße. Uncool. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Medizin nehmen Ja, Medizin nehmen kann. Ja, Das wird's interessant. in die angreifenden Reiter zu fahren. Stop. Ich will eigentlich gar nirgendwo reinfahren mit dem Teil. Na, naja, die kann man schon besser. Jetzt. Voll unsprechend. <lacht> Ponys. Ah, der hat die gleiche Scheiße gebaut wie bei mir im zweiten Teil. Scheiße. Ah cool, die Ponys stehen auf. Das ist das. Okay. So tötet schon ein bisschen beruhigt. Oh oh. Ich bin sehr beruhigt, dass wir keine Pferde umbringen können. jetzt plötzlich drehen könnten, aber freundlich. Jedes Fass verfehlt, bis aufs Letzte. Das war eigentlich meine Mission hier. Achso, ja gut, die volle Synchro habe ich glaube, erreicht. Na ja, da kommt noch mehr. Kleine Namen können wir echt viel bauen. Ist kacke. Wenn nicht, werdet ihr alle sterben! Il Mondo Emilio! Und deswegen haben wir jetzt die Kanone so lange geschützt, dass wir sie in die Luft sprengen können. Aus. Wir gehen mal man, Trophäen anschauen werden. Vielleicht lädt es im Hintergrund noch. Das ist auf jeden Fall noch animiert. 138. Ich mal was. Also, war mal kurz. Wir haben. Nicht Renovierungsarbeiten. Eng. Maschinengewehr zerstören. Nice. Fünf Gebäude im Bezirk Antiko renovieren. Ah, das war das andere. Das okay, cool. <lacht> ja, mit dem neuen Rangsystem, das Sie haben, kann man irgendwie. Man hat das Gefühl, man kommt vorwärts. Vorher war ich irgendwie ewig Rang 9. Jetzt bin ich Rang 112 gewesen. Plötzlich. Oder so. Und jetzt habe ich Dead Space gespielt. Und Assassin's Creed und kommt plötzlich voll weit. Als ob das am anderen. Okay, wir haben schon Zeit dafür. Äh, wie viel Geld habe ich damit? Wie viel Geld habe ich Ah, scheiß kurz mal. Leonardos Maschinen müssen wir auch noch machen. Stimmt. Da müssen wir die Maschinen ausschalten. Von... Also wir gehen mal kurz zu ihm selbst, glaube ich. Ah ne, warte mal, das ist auch eine Maschine von ihm. Okay. Hier unten haben wir halt noch gar nichts gekauft. Könnten wir kurz hingehen? da werden aber auch noch ein Romulus-Ding. Bevor ich die Mission weitermache. Quickport. Der müsste der hier sein. Das wäre eine gute Idee eigentlich. <lacht> Bobby, nee, Romulus mache ich dann. Der Stream das Stream-Material. das einfach. Machen wir jetzt nochmal die Main-Mission weiter. Aussichtspunkt lasse ich es auch mal sein nur kurz auf die Bank, wenn falls ich einen unterwegs treffe. Ich muss echt gucken, dass ich da einen Quickport finde. Ich habe, ich hab sogar einen, aber ich habe den nicht gesehen halt. Meine Assassinen kommen auch langsam zurück. Das könnte ich auch noch mal ändern. Und sich eh nix, die Typen. Jetzt muss ich kurz... Nein, das war sogar richtig. Da muss ich hin. Das ist das Ganze in der Nähe. Muss man was einrichten? Bausescreen wird vielleicht drin. Weiß nicht wieso ich das nicht habe. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Wolpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot, hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang, Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Jetzt kann ich auf der Karte auch, oder war das die falsche Karte? Ich nehme mit Level 9 voll, wenn die alle Fähigkeitspunkte haben. aber mit Level 10, dass man mit Level 9 alles hat und mit Level 10 dann zu dem Master machen. Wir kriegen jetzt den... Immer noch nichts. Wow. Oh. Nein. Jetzt. Alles gemacht. Die Geschichte können wir später mal schauen. Boah, ich habe viel Kunst nicht. Weiße. Ich darf meinen aus nicht so doof verlassen. Alles klar. Achso, deswegen muss ich da raus, weil ich raus das Moment, wenn wir schon hier sind. Scheiße. Oh, bessere Schwerter. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Vorlie. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Okay. Vittoria agli Assassini. Ich glaube, jetzt haben wir das halbe spiel durch so von den sequenzen her würde ich jetzt mal sagen halbes spiel mehr oder weniger ich wollte noch Mails lesen. habe vergessen. Machen wir gleich. Hier schon eine Kiste. weiter der Schmied hat wieder mehr zur Verfügung. Nee, Gegenstände bei Kunsthänder. Speichert hm. kurz? Du, War da fertig gespeichert? Da gehen wir kurz raus, nur Mails lesen und so. Ja, bitte. Hau raus. Ich wünsche halt immer noch, wir können irgendwann die Tipps mit mitten im Spiel abschalten, aber naja. Nee. Mal schauen. Kurz Kierzjern machen. Weil eine neue holen, die ist fast leer. So doof. Ich glaube immer das erste Mal, wenn ich ein Level lade. Geht es lange. Wenn ich schon mal draußen gewesen wäre, dann wird es schneller gehen wahrscheinlich. Ich bin jetzt einfach gespannt auf die Dialoge. Ich glaube, ich soll viel öfter so raus sein am Kapitel. Ich weiß ja nicht, wie sich das auf die Dialoge auswirkt mit den Charakteren. Ist zurück. Hey Arschloch. Was geschah mit Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in oh Armut. Ah, traurig. So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Treffen wir je die Chefassassinen? Ich hörte von einem Treffpunkt, als ich jünger war. Scheinbar gibt es ihn, obwohl ich nicht sicher bin. War es auch nie. Du siehst ihn, wenn wir den Apfel haben. Ja, ich habe die allerhöchsten Erwartungen. Eine private Espresso-Bar zum Beispiel. Reine Geldverschwendung. Du bist schon mal kein Espresso-Trinker. Ich muss mich konzentrieren, Desmond. Okay, wir können das also alles nachholen. Das ist schon mal etwas wert. Gibt es irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken. Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Hm. Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland. Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusste nicht, dass England ein dritte Weltland ist? England ist nicht Europa, Rebecca. Wir, wir tolerieren Europa, weißt du? So wie man Herpes toleriert. What? Konntest du eine Kopie des Animus bauen? Ach, weißt du, Lucy hat mir Pläne geschickt. Ich dachte, sie konnte da nichts rausschmuggeln. Sie hatte ihre Mittel, der Rest ist improvisiert. Aber funktioniert. Anscheinend. Bin beschäftigt. Und komm vor Sonnenaufgang zurück. Da sind ein Headset und eine Uhr. Die? Ja, nimm sie mit. Ich wollte nicht mal raus, aber. Okay. Eigentlich wollte ich mal einen PC suchen für Mails, aber wenn wir schon draußen sind, anscheinend gibt es hier Artefakte zum Suchen. Oh. Well. Das ist doof. Ich glaube, das muss ich mit einem Guide machen, die ganzen Artefakte dann. Ich finde das ist halt voll random, dass hier irgendwas sein sollte. Aber irgendwie ist es halt trotzdem passend, weil die Götter haben ja extra mit uns geredet und nicht mit Ezio. Gehen zurück, ich glaube nicht, dass ich das los... An ihren Häusern, Essen zu Abendessen, ein Idiot klettert auf dem Dach rum. Alles normal wie immer. Vielleicht ist da oben noch was. Ja, die muss ich mir umgehalten machen. Ich habe die nicht mal gesehen, als ich sie eingesammelt habe. Wo oh, ist mein Laptop? Ich bin noch nicht in die anderen rein, oder? Hätte ja sein können. Ich habe mir im Kaffee in der Stadt was zu essen. Habe ich was mitbringen? Rebecca. Sitzungen. Achte darauf, im Verteiler zu bleiben. <lacht> Wem war das? Erudito. Kann ich nicht. MP3-Player heute. Hi, Leute. Ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Den kleinen Schwarzen, sag Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht schlafen, Rebecca. Lucy, Arbeitsplatz. Ah, Ein kurzes Update zu unseren Kollegen in der Nahwelt. Moskau, es sind weiter alle in Sicherheit. Sie gehen zur auf einen Hinweis auf einen potenziellen weiteren Edenspiel danach, also Daumen drücken. Ich habe für sie recherchiert und konnte einige ihrer Vermutungen bestätigen, also es sieht es im Moment gut aus. Sao Paulo? Sie mussten wieder das Versteck wechseln und diesmal war es sehr knapp. Man glaubt, es gäbe ein Leck im Team und das Hauptquartier prüft das. Wahrscheinlich taucht das Team bald unter, um den Mauerwurf zu finden und auszuschalten. Hoffentlich fangen sie an, bevor er etwas merkt, aber immerhin haben sie Hilfe. Das ist ein Plus. Osaka, wie geplant immer noch untergetaucht. Sie sollen sich in 42 Stunden beim Hauptquartier melden. Ich hoffe, sie sind okay und können die Verfolger abschütteln. Mehr Updates in Kürze. Es, also schon. Und, unbeschriftete Van. Hey Leute, nur eine kurze Warnung. Als ich gestern Batterien geholt habe, hat gegenüber ein weißer, unbeschriftete Van geparkt. Als ich eben Essen geholt habe, war er immer noch da. Mein Geschmack ist ja etwas zu unscheinbar und hat genau die richtige Größe für eine Überwachungsausrüstung. Ich habe vor ein paar Minuten nochmal geguckt und da war er weg, aber haltet ihr Augen offen. Alright. Also, ja, wir sind natürlich in Gefahr, logisch. Hätte mich jetzt gewundert, wenn nicht. R1 ist eine beliebige Taste, logisch. Gespielt wie Flasche leer, Alter, hier. Du Rassist. Selber Rassist. Geht's noch? Habt ihr sonst nichts zu tun? Oh nein, gönnt mir bloß keine Pause. Ich habe L3 gedrückt. die letzten drei Wochen in dieser Scheißkiste verbracht. Nein, schon gut. Lass uns ruhig alle rumzicken, während die Welt vor die Hunde geht. Hey, das ist nicht einfach, ja? Ach, und wir machen hier Urlaub oder was? Es reicht. Hey, wir alle stehen unter... Wird angefangen. Hü Aber nur wir können Abstergo stoppen, darum müssen wir zusammenhalten. Genau. Wir sind doch eine Denkfabrik. Jemand Lust auf ein paar Entspannungsübungen? Nicht? Sehr lustig, Jungs. Der spielt wie Flasche leer, Alter. Hier. Kann man das bei allen machen? Naja, das macht er nur bei Alter. Ja, okay. Aber ich verstehe das nicht. Wozu doof dafür? Ezio wartet. Ja, wir sind immer noch im selben Ort. Ich mag das sein. Ich die scheiß Ge Geschäftsauftrage erledigen. Ich muss noch Terracotta-Gefäße haben. Okay, ich kann die losschicken, dass sie wir das wirklich machen terracotta gefäß. Ich muss unbedingt terracotta Luciana reit Ja klar. Das also, auch von der Mission, oder? Ah, nee. Ah, doch hier auswählen, um ihn wieder zu benutzen. Ich nehme aber den hier. Okay, also, wir brauchen... Das ist mein Block. Hier sollte eigentlich auch noch ein Stift rumliegen. Ich nehme mich halt in den anderen. Oh Mann. Ich hatte, ne, ich hatte volle Stifte hier, aber ich weiß nicht wo. Das brauche ich noch. Diese Seite. Dann schauen wir mal. Ich brauche... Rumpfkopf. Zwei. Elfenbein. Drei. Und indische Diamanten. Noch zwei. Ich das kurz hinten dran. Miet. Plus. Terrakotta gefäß Zwei. Easy. Wenn ich noch irgendwo anders zu einem Handwerke gehe, dann bin ich da kurz nach. Jetzt habe ich Angst, da was zu verkaufen. Der Diamant bringt voll viel Geld, aber... Das müsste sein, hoffe ich. Und komm bitte auf nice. Nehmen Sie Banditen, plündern, Kurier abfangen, Schatz... Okay, ja. Genau das. muss ich ganz kurz gucken, wo ich bin. Was ich machen will noch. Wir haben eine Viertelstunde knapp, plus minus. Meine Hauptmission, da hinten. Da komme ich an einem Taubenschlag, an, an einem Turm und an einem Taubenschlag, so rum. Das klingt gut. Die Bank ist da drüben. Ich vermute mal, das zählt nicht für die Bank jetzt, dass ich off, also aus dem Halb vom Animus war. Wir gucken halt trotzdem noch kurz. Ich habe sie noch Ist okay, kann man machen. Und anscheinend hat ja der Kunsthändler wieder mehr Sachen gekriegt. Deswegen würde ich die Kunsthändler halt am Schluss erst abfahren. letzt. Ja, hier Selbstporträt. Die Scheiße auf naja, ich schaue auf ganz ehrlich. ich mache keine Schatzkarten. Oh, war mal, hier gab es auch noch Aufträge, das habe ich... So, mein Fehler. Ich schreibe dahin mit einem Strich Kunst. Brauchen wir Pommando. Amber einmal Papaver Silvatik. Das ist Papaver noch mal Mon. Und Silvaticum wäre dann Waldmon. Eigentlich. Silvatica oder Silvaticum, beides. Das ist glaube ich Wald, wenn ich es richtig habe. Also Silvatica weiß ich und ich meine, Silvaticum lässt sich aufs selbe runterleiten. Und Papa wäre ist Mon. Ja, doch was gelernt. War nicht alles umsonst in der Schule. Also Ausbildung. Wenn ich noch dran bin. Äh, so. Ich wollte sagen, ich sehe da einen nicht markierten Arzt, aber das war der war einfach zu weit oben. Perfekt. Genau das richtige Timing. Wo sind die? Rüstung drücken, Defense ist immer gut wichtig. Wir müssen jetzt eigentlich alles soweit sein. Perfekt. Gucken. Habe ich Handelsmissionen, bevor ich weitermache? Ja, da. Seide. Seide brauche ich nicht. Gebetsperren brauche ich auch nicht. Da. Brechweinstein. No. darin Nein. Commander, jawoll. Ich stecke halt einerlei hin. Oh, wir Unkraut Kupfererz. Wow, oh, ich glaube, das kann gut sein, aber nicht jetzt. Also, dann war das erledigt. Das ist nur ein High-Level, dann kann ich nicht machen momentan. Das ist easy. Einfach irgendwann hin. Sauber machen ist Rang 5, das ist glaube ich zu hoch. Ja, und wie ist das zu hoch ist momentan. Ich glaube, das könnte sein, dass wir die nie ohne Risiko machen können. Kann ich mir vorstellen halt. Das ist Geschichte. Okay, das sind einfach ein Log, was wir gemacht haben. Okay. Jetzt wäre halt ein Da Vinci-Teil ganz geil. Jetzt habe ich wieder Geld. Aber ich weiß halt, dass äh, das eine, eine Beute da kostet einfach so 50.000. Dafür würde ich dann auch gerne mal langsam sparen, dass ich die großen Gebäude habe, die geben halt extrem viel Geld wieder raus. Tja. Achso. Na. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol, du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Nicht entdeckt werden und ihn besuchen, damit wir rausfinden, oder? Jawohl. Nicht entdeckt werden ist wichtig. Habe ich gehört. Wahrscheinlich bin ich wieder am Einfassen, wenn ich irgendwo auf dem Dach rumstehe. Warte, weg ist denn das? What the fuck? Ich dachte, ich bin ja gleich da, ne? Aber nee... ...die mag mich nicht. Oh, ja, okay. <lacht> Ein Palazzo kostet auch irgendwie viel. Ich glaube 38.000. Als ob sie einfach so über Schirme fallen lassen. Dieses Spiel killt mich manchmal. Denken sie so, ja geil. Die haben sogar Schirme und so dabei. Und dann gucken sie in zwei Sekunden zu. Und die lassen mal fallen, wenn sie keinen Punkt mehr haben. Okay, genau diesen Palazzo hier könnte ich kaufen für ziemlich viel. schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Hm. Achso, nur bei der Verfolgung darf ich nicht gesehen werden. Ich dachte mir gerade so, hä, wenn ich die jetzt töte, dann... Das ist doch voll auffällig. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schuldig nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesare's Bankier. Ha, Cesare Borgia. Und ihr seid. Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Mache Meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein um ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Okay. Gut, hier lang. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Hilfe! Das ist nicht die Verfolgung des Finale. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes, ich weiß, ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cäsares Pläne für die Romania. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venetia. Doch einer der Briefe wurde abgefangen. Bullshit. Also nicht, dass er abgefangen wurde, aber nee. Was der? Die bitte nicht. Uh, er ist einfach schon fast tot. Geld, Wir müssen weiter. Wow. Falls ihr vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich oh. hinterlassen werde? Oh, hier geht's nicht runter. Doch hier. <lacht> okay, ich darf einfach weiter weg. wo ich überhaupt hin wollte. Moment. Okay, jetzt. So. Ich dachte halt, rechts komme ich hoch, aber nö. Auch nicht. Alter. Diese Map. Ich glaube, das ist keine Ruhe-Assassine bis jetzt. Ah doch, das sind zwei hier sogar. Was hab ich das mal Ruhe. Ja, hier ist gut, wenn man Assassin dabei hat. Ich frage mich halt, ob das ist, während er mich verfolgt. Das heißt, ich könnte einfach Dreieck drücken, den irgendwo hinstellen und dann kämpfen, dann wäre das okay. Oder ob das heißt, dass ich alles mit ihm schleichen muss. Einmal ja. ja, kurz durch die Stadt rennen mit dem... Aber es wieder mit vollem Leben unterwegs. Das ist schon mal was wert. Ach, der muss nicht anhalten. Platz hier. Mal gucken, was passiert, wenn ich die einfach kämpfe lasse. Okay, dann zählt es nicht, dass ich KO. Oh. Ich denke, gerade die ganze Mission nur glaube ich. Aber es ist gut, das heißt, wenn ich sneaken muss, muss ich einfach nur meine Assassinen losschicken eigentlich. Nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider habe ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Okay, also das war's jetzt für heute. Aber ist gut zu wissen. Das heißt, heißt noch Luigi. also nicht Luigi heißt. Immer noch. Egal. Das ist so weit außen. Selbe Bank wieder aber ich hole den noch. Danach ist fertig. Wir den haben.